Hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge sind wir ja durch das Grab noch ein bisschen durchgewandert und damit machen wir auch jetzt hier weiter. Seht ihr mich jetzt? Na, könnte mein so ein, so ein Lichtschwert von Weiten könnte man relativ schnell sehen, aber nö, wir alle wissen, Sturmtruppler sind jetzt nicht gerade so die haben es jetzt nicht so die ich glaube die haben was mit den augen dann ne? anders kann ich mir halt nicht erklären ah, okay da kannst du wieder zurück also And, anders kannst du dir hat nicht erklären warum die nicht treffen ne? also muss schon irgendwie gesund gesundheitliche gründe haben nämlich an so wie gesagt wir laufen hier weiter um statt grab der eine olle hat hier uns das hat fakt weggenommen es uns das voll unter der nase und ja, ist ein bisschen nervig, aber was willst du machen? So, will mich da dranhängen, ja, ne? Ich habe beim Untersuchen des Sarkophags etwas bemerkt. Es ist ein sehr guter Ort, um Quellgeister loszuwerden. Du hast mich hergelockt. War das immer dein Plan? Du bist so dumm wie ein Schrottsammler. Hey, ich bin zufällig einer, okay? gibt es da nicht ey. und unfreundlich ist die tante das ist mit mir auf einmal los Genau hoch man treffen mich noch nicht mal aber bis euch ach man ich hatte doch gerade ich bin am verrecken mann ich kann nicht drei von denen auf einmal bekämpfen so gut bin ich noch nicht ja, und ja, okay. An die okay. Und im letzten Part, bin ich nicht geschaut, muss ja mal irgendwann wieder passieren. Okay, ja, gegen drei von denen schaffe ich nicht. Mir noch zu krass, leider. Aber okay, müssen wir halt machen. Ne? Kann ich wirklich irgendwie an irgendwo anders hier flüchten? habe ich so ein Gefühl? Aber den ganzen Weg wieder rumlaufen, das ist ein bisschen doof. Hm. Alles klar. ich äh, nicht, wie hätte man das noch professioneller erledigen können? Ich weiß nicht. Ich muss sie direkt versuchen, irgendwie darunter zu schmeißen, habe ich so Gefühl. Weil die tun jetzt nicht so weit wegfliegen, aber die tun ein bisschen nach hinten fallen und das muss ich dann machen, habe ich so ein Gefühl. Wird das vielleicht ein bisschen einfacher machen? Also, besser Bescheid. ne naja, wir gehen direkt volle Möhre da hinten hin und so näher zu schmeißen. Alter, okay. mal weg bis euch so, da schon mal weg was wart habt ihr einen epischen kampf erwartet nein so, ich glaube da kommen noch mehr so ne? also was hier ist das ja, hätte so gerne Au. Oh nee. The thing. Äh. Was los? Padawan, ah ich verstehe. Überall. Sie ist in mir. Sie umgibt mich. Ganz richtig. Sie verbindet dich. Manchmal werden dich Gefühle, Schmerz oder Erschöpfung täuschen, denn du wirst dich getrennt fühlen, isoliert. Es ist eine Illusion. Dein Lichtschwert liegt dir, außer Reichweite. Aber durch die Macht bleibst du mit ihm verbunden. Spüre die Energie um dich herum und dann rufe deine Waffe l2 ja magnet die macht es in dir um dich herum verbindet dich mit einer waffe lasst dich durch nichts ablenken warum nicht einfach ein grip kommt zu mir ganz gemerkt hat nämlich die ganze abball hatte Magnet. sehr gut so jetzt habe ich das ja das gehe ich wieder volle mörder oben hin. was war das jetzt schon wieder Okay, gut hey monster underworld update nicht auf meinen deutschen Kanal man so ja ich habe irgendwie nicht sofort mitbekommen hat irgendwie und äh, nun, die Dinger kann ich mich nicht festhalten ne? oh ah, guck mal. Das krass. Irgendwie bringt sie nicht so als Böse wie den bisher. Oh, neue Fähigkeiten sind verfügbar. Oh, mal hier. Äh, darauf sparen wir. Ich will mir gar nicht jetzt die ganzen anderen Sachen angucken. Ich brauche Leben. da so, war ja noch irgendwas ich glaube nicht ne? der macht dann immer automatisch jetzt wenn ich als zwei drücke Okay, cool damit haben wir jetzt alle knöpfe glaube ich belegt ne? So, ach, ich vergesse mich zu heilen also meine dinge aufzufrischen meine Stims ja so. gott ich, ne, ich nehme an wir können jetzt so gut wie überall hin auch ne so, hier ist eine sackgasse das heißt alles was jetzt kommt könnte neu sein und für mich erreichbar nee. Ne. Nah. Ist <laughs> Ah. hat <lacht> die sterben da durch. Oh, ich habe keine Macht mehr. Nee, kann ich nicht. Jetzt schießt das Ding auf mich, ist klar. Ja, das ist eine sehr doofe Situation hier. Ja, ich habe meine macht schon verbraucht tut mir leid er hat eine gute ich ich so. was mit den typen machen ich habe keine macht leider Na. Ja, war, wie weiß man, ich nicht gegen dich kämpfe? Weißt du, die stellen mir erst so 3-4 Sturmtruppler. So perfekt dahin zum Wegschubsen, Wenn ne? da warten, ja, ich am Ende noch irgendwie Macht habe, um irgendwie... Mich um die zu kümmern, dann finde ich irgendwie nicht fair. Ich ignoriere den einfach Bin ein bisschen zu doof. Jetzt wir schon ordentlich Macht geben. Ne? Ich kann das nur zweimal oder so einsetzen. glaube ich also Und ich weiß ich halt er 2 gedrückt für Machtschub, aber. Wenn ich einmal drücke dann treffe ich den ja nicht alle näher treffe ich doch nur ein oder nicht immer ausprobieren so im grund sterben die sturmtruppler ja wenn ich die in diese ecken da reinpack nein ich komme nicht mehr raus was mache ich denn jetzt Na, machen wir halt noch mal Ja, warum soll ich zum Beispiel Machtgriff hier einsetzen? Also jetzt von dir. Okay gut. Also halt ein Moment. Feind, hier ist ein hier mit bestätigt. Ach komm schon. Haben wir die Angst gemacht? Ja, verbraucht doch Macht. Ja. Er warten, als noch am Ende so viel habe. Das ist auf jeden Fall. Aua! Ja, nehmen. gut, ich krieg von denen jetzt Macht zurück, also. Ah, äh, äh. äh. äh. oh, kommt schon. Ah, oh, nicht so gut. Okay. Also ähm, gibt's ja nicht einen einfachen. Da, ich habe gerade was gesehen auf kante Da oben. <lacht> das ist cool. Ja. Komm <lacht> schon. Ah, oh, ich dachte oben bei irgendwas. Na gut. Ah, okay. Äh. Und unten? Was ist das denn? Bohnen. So, da du. Ah, so, explodier mal da, ja genau. Sehr gut. Na, warte mal, muss ich... nicht ob das das ist was ich machen musste aber okay wir ja, werden das gefühl habe ich ehrlich gesagt auch deswegen habe ich mal ab ja, hier ist nichts mal hier war da irgendwo was der war <lacht> oh doch. Brauche hey. ja, ich ja wieder freck. War ich das so richtig? Nee, ne, Muss ich mir den Teil machen und sie hat irgendwo anbringen oder was? Ja, super muss sie ja dran bringen alles klar naja wenn er nicht durchpasst dann keine dinger mehr ich komme da irgendwie nicht durch wenn du da genau vorstehst also hat den nicht verlangsamt Nein. Okay. Okay. Ähm. War ja noch irgendwas. So, immer noch mal. Hier muss ich sogar hin. Ich habe es gesehen. Oh, kommst du denn schon wieder, ja? Was dann? Äh. Mensch, über mehr, mehr AP. Ich meine, ja, war ein Speicherpunkt. So, erstmal mehr AP holen, ey. Du, komm her. Das ist auch nicht schlecht. Erstmal brauche ich mehr AP. So, guck mal, wie groß unser Balken jetzt ist, ey. Okay. man ja, müssen wir aber durch alle Planeten hier wieder durchrennen, habe ich so gefühlt. Wird ein Spaß. Da war nichts, ne? Hallo, na. Erst wenn ihr euch erstmal alle kloppt, ne? Wo muss ich überhaupt hin? Wahrscheinlich da oben hin. sturm Stormtollopla, macht den platt. Was ist mit dem los, Ja und jetzt werde ich noch angeschossen von irgendwo geil schieß mal auf den bitte ob so eine Killermaschine ist irgendwie gefährlicher als ich nicht unbedingt als ein Gedi aber definitiv gefährlicher als ich mal ein bisschen nach oben schießen Kollege. Ich ziehe ein bisschen höher als das. Aber warte mal. Ja, ich dachte, ich hätte ich muss halt irgendwie so darunter knallen lassen. Ja, wo ist denn hier so ein Ding? Ja. Wo ist hier so ein Ding, man Datei? Ja, ah, ne. Ne, das ist dafür. Na, ja. uh. no, oh Gott. Na, oh Gott. Jetzt ja, bin Ja, warten. Ne. Äh, oh. oh, noch einer übrig hier. Ne. Halt. Ich sehe gerade was. Was Knopf So, du komm mal her. Ja. Oh, weil da Wasser ist. <lacht> Ehrlich. Also bestimmt irgendwo noch so ein Teil. Wir sind auch verpackt gewesen. Ich habe doch gesehen. Okay, äh. bestimmt der offizielle Weg nicht hier gehen muss. Ne? Immer wenn ich denke, ich gehe irgendwie voll den geheimen Weg oder so, merke ich, dass ist genau der Weg, den ich nehmen muss. Äh. Komm zu mir. Nein. Ah, ja, nun. Und nun? Ich sehe schon wieder irgendwas nicht. ne? Hier. Ja. ja, tatsächlich. Ja, er sieht mir irgendwie nicht. Oder? Noch. Anscheinend schon. Ah, komm schon. Hey, äh, sehen wir trotzdem nicht so offiziell aus. Warte mal, ich kann einfach von ihr. So, äh, nein. Jetzt mir hier für einen Hinweis geben, ja du musst darüber springen. Wegen ja die eine geheimnis. So, wie mache ich jetzt die Dinger da kaputt? Ich habe so Gefühl, dass ist nicht so wie man hat erledigen musste offizielle weg aber okay ja auch da muss man auch halt, halt warte so warte mal und dann muss man das ding nehmen wahrscheinlich ja da kommt auch wasser unter und ja, ich habe das Ding bekommen und da ist das was erzählt. ich Nicht nur so eine Kerze mit. Das war ein Zeichen von Respekt und Ehrfurcht vor dem hier vergrabenen weißen Okay, so weiter jetzt hier. Wo muss ich das Ding hier anbringen? Da unten, ne? oh Gott! Da. So. Hold wieder zurück. So, äh, was habe ich denn jetzt aufgemacht da, ne? Quatsch, da oben Ding. nach oben gebracht, Mann. Nein. Da muss er gar nicht als zwei drücken. So. 26 Minuten. Na, aber lass mal heilen. So. ein paar Dinger ja verdienen ich würde erstmal dieses kriegs mir AP zurück durch also mal blaues so ich brauche eine Kerze Jenny. Jenny. <lacht> hey. So, ich meine kerze Gib mir mal eine kerze irgendwo Also weißt du, da kann ich mich nicht durchzwängen ne? da möchte ich jeden spalt hier durch ne, war wow. dann ist ja so ein kleines loch und da kann ich nicht durch na klar so. das gleichen. Ja, Ja. Nun. Oh. Ah, dafür sind die Lian. Gott, okay, ich kann die sogar an mich heranziehen. Uh, oh nee, nicht schon wieder. Ha, mein Meister ist tot, glaube ich. Oh man, ich war doch voll schnell. gar nicht warum ich diese ganzen fans angriff habe wenn die sowieso einfach blocken und ist vorbei ich will dann dich vorbei rollen danke also nicht aus den augen lassen sollen da gibt es jetzt nicht da gibt es nicht mann aus Weg tschüss den hatte ich noch nicht gescannt. Hat... Der aus dem Schungstrap. Habe ich den gerade... Habe ich den gerade untergeschmissen aber Mein Gott, da Voll erschreckt! Schau, ja, jetzt war ich... Ne? pass auf. Ah. Alter. So gehe ich noch mal hier runter. Ja, also super, ich voll vermasselt. Ja. Wie soll ich denn bitte schon überleben, ey? War vorsichtig. Na, komm näher. Plan. ich wollte ich wollte ihn eigentlich auf die typen drauf schubsen aber er hat mich die ganze zeit verfolgen dann ging dann mehr. Oh, gott kann mein partner beenden wollen wir solchen da bitteschön durchkommen mit all meiner heilung weg und so keines dem packs mehr ey. jetzt habe ich nicht alles und ein stück muss echt wissen, dass das irgendwie noch kommt oder so? Gut, wie ich sagen, ich bin dem hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder in diesem Grab, wo wir dann hoffentlich weiterkommen werden irgendwann. Und ja, ich habe euch hat der bad gefallen. Bitte lasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der Folge wieder. ciao. ciao.